So, jetzt mal das Intro erstmal angucken. Corbo gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahin gerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden Ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Ganz ruhig, genau, aufpassen! Leinen sind los, haben abgelegt. geradewegs zum dunwall tower laut corvo hat nachrichten für die kaiserin für die wir weit gereist sind eine weite reise für schlechte nachrichten die seeleute sagen auf uns liege ein fluch schwarze Mann. alles Aberglaube. wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein heilmittel für die seuche vielleicht sind verrückte zeiten der leibwächter der kaiserin auf einer monatelangen mission das ist ungewöhnlich es war wichtig wir brauchen hilfe mit der seuche Es geht nach oben. Die Türke ist geschlossen. Fertig. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Endlich zu Hause. schon auf Ihre Nachrichten warten, Corvo. Oh, trifft die Kaiserin, okay. Und bei der Knarre. Ja, ja. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Mach vor allem keine Experimente. Hallo, Sir. Oh, du das? Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesen fiesen alten Meisterspion. Gut, los geht's. Als du fort warst, war Mutter so traurig. Ich glaube, sie hat dich vermisst. Muss ich jetzt warten, bis sie sich versteckt hat, oder? In meinem Ernst, wie ist sie da hier so schnell hingekommen? Oh, cool. War tiefer Hast du als gedacht. Ich auf der Reise zu den Inseln gesehen. Mein Mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle. Und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle bis 10. Versteck dich gut! Seh Schleichmodus, okay. Wir können nicht in den Busch hinter uns. drückst, kannst du hinter Ecken hervorschauen. Aha. Klärtaste, komme ich den Gegenstand hoch. Sie ist da hinten. Jetzt spiele ich Verstecken mit einem Kind, ey. Ich dachte, hier können wir ein paar Leute abknallen. Schutzherr nicht bewegen, Campbell und sie, Corvo, willkommen zurück, woher sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung: Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Also, der Maler traue ich nicht über den Weg. Am liebsten würde ich ihn jetzt von hinten in den Kopf schießen. Sind jetzt schon wieder hingelaufen? Sie empfängt sie gleich. Die Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen. Majestät, sie sind sie sind meine Bürger und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden einzelnen. Nun no gut, wir fangen damit nicht noch mal an. Mutter, Corpus wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Älter, wie Sie mit der Kaiserin verheiratet? Korvo. Zwei Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Euch Knarre. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. mir Welche Nachrichten ein. bringen Sie? Gibt den Brief der sagen, ja super, wie denn? Die sind ja witzig, ey. Ah. Wir sind nicht mit der alten verheiratet, naja. Ich hoffe, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Feiglinge. Sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie. Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher. Drücke linke Maustaste für den Angriff. Mit rechts oder für einen angriff mit links noch äh, äh, seiten verkehrt gott, ich wollte gerade schießen indem ich spiel und links oh, ja ist mir scheißegal gerade. ja gott wo denn Carvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? No, nicht nochmal. Nicht schon wieder. Mama! Nein! Weg von ihr! Kaubo! Oh! Mama! Oh! Kaubo! Kaubo! alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch, Korver. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was haben Sie mit Lady Emily gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter, welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Korvo. Ergreift ihn. Ja, und gibt jetzt alles schon keinen Sinn mehr. Teleportierende masken heinis die, wenn ihr so tötet, sind Rauch aufgehen. Eine solche, die auch einfach die Pest sein könnte. Aber hier gibt alles gar keinen Sinn. Können wir nicht einfach rumlaufen und Leute töten? Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Corvo. die Kaiserin ist tot, ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die die Schwachen leiden Und dabei helfen wir gerne das ganze war wirklich nichts persönliches auch wenn sie beinahe unsere pläne vereitelt hätten aber es ist ja alles gut gegangen sie waren zur rechten zeit am falschen ort und jemand musste der sündenbock sein leben sie wohl was bringt ihn zurück in seine zelle Essen, Corvo. Dieses Essen hat ein Freund geschickt. ist 100 Pro was drin. Schnell und links für den Nahkampf. Ja, ja. Er nimmt das scheiß Schwert. Was war das? Oh Gott, ich will ihn abstechen. Nervt nicht Spiel. Wenn man nur das eine Schwert nehmen, ist auch scheiße. Lass mich raus! Nur noch drei Tage, dann köpfen die mich. Was soll ich hier oben? Ah. Was habe ich mit R jetzt aufgesammelt. Das tötet uns auch bestimmt. So, wir essen das alles direkt mit Dose. Oh, wir können alles mitnehmen, cool. So, wer von denen hat jetzt den Schlüssel? Wer da. Heute nehmen. Wir testen gleich mal R. Das da. Ich schaffe hier Geld oder das gibt ja nicht. Äh, da kommen wir nicht rein. also scheinbar müssen wir jetzt aus dem gefängnis entkommen In den sprengsatz zeitbombe erstmal einpacken eine bombe cool hier noch so lesen ja, und irgendwas wichtiges bestimmt Leere Flasche. Eine Teetasse. Rot durch Teetasse. Mm, das gab's schon mal. Hey, wer, wenn ich wüsste, wie man nachlädt? Du hast jemanden zur Witwe gemacht, verdammter Hund. Das Spiel ist so alt, die Grafik ist leicht für den arsch oh, Ich werfe jetzt einfach mal er. Oh, cool, hat nicht geklappt. J, um zu erfahren, wie du ein Feld was J. Ja, was für ein Angriff ich will einen. Verlauf, Markierung. Sie uns Hinweise. Engsatz mit Ursack. Stellt Gesundheit wieder her. Ach, was war gar keine Bombe? So, dann werden wir jetzt mal. Wie laden wir nach, ey? Oh Gott, das hat das Spiel bestimmt schon erklärt, oder? Lebt man nach, ey. A, L, M, N, B. Scheiße. Gang verlassen. Was ist das da? Türsteuerung. Ah. Ups. Ich hab so ein Elixier gesoffen. Kugeln, ha. Huh. Lassen hier überall Geld rumliegen. Ach oh Gott, hat mich erschrocken. Er kam ganz schön schnell von oben. Richtung, also aus dem Knast sind wir raus. Jetzt dürfen wir bestimmt alle in dem Königreich abschlachten oder wir haben uns unschuldig ins Gefängnis geworfen. Geben das an in der Situation nee, nicht im Gefängnis bleiben, also da die uns verraten haben, das Königreich verraten haben, dürfen wir bestimmt einfach jeden, den wir sehen, töten. Logische Schlussfolgerung und so übrigens sind unsere Waffen weg. auf Sprengfallen auf. So wie es aussieht, könnten hier welche sein. Gut. Mit etwas Glück erwischt Corvo eine. Hast du Angst? Es ist Zirconia. Da leben nur Kaufleute und Huren. Frischlinge wie du haben ihn nie in Aktion gesehen. Ich sah ihn beim Training gegen drei Männer gleichzeitig kämpfen. Wie ein Wirbelwind. Können derzeit nicht geöffnet werden. Alter, wann können wir die denn öffnen? 42 Meter, das ist ein bisschen weit, ne? Oh, guck mal, essen. Ja. Ja, cool. gehangen ja ja C ist mir schon klar ah, deshalb wie eine Plug tail aber ist irgendwie ein anderes Spiel Alter was geht mit den Ratten Fressen die ganz auf. Okay, Alter, gut, dass wir nicht bei den Ratten da unten sind. notierte Riesenratten, ey. Noch Ratten? Ob er ja nicht? 15 Meter? Waren doch eben nur noch 30 Meter. Oh nee. Wir konnten noch nirgends anders lang. Oh nein. Also. Oh Gott. Wo gehen die Ratten dann hin? Stimmt mit den Ratten nicht. Ah. Wie sollen wir da hinten hinkommen, wenn jetzt da überall Ratten sind? Also ich denke mal wieder oben lang, aber die Sache ist, wo kommen wir hoch? Und können wir da durch? Ah. Mal, wir können auch einfach schwimmen. Aha, durch Dreckwasser schwimmen. Also rechts ist scheinbar unsere Atemanzeige. So. Also die Ausrüstungskiste ist immer noch da. Super. Ja, äh, wie kommt man jetzt hier wieder raus? Ah, so. Versteckte Ausrüstung da hinten. Der scheint eingeschlafen oder ziemlich tot. Ich blockiert, ja. Uh. F zum tragen. Ah, okay. Aha, Balken. So. Also immer schön auf die Ratten aufpassen. Was sind das für ein Trick mit dieser Ausrüstungskiste? Leere Flasche. Ey, jetzt diese blöde Ausrüstungskiste ist schon wieder arschweit weg. Ah. Zählt die Nahrung da als Ausrüstungskiste? Aber wie kommen wir jetzt da vorbei? Da sind ja schon wieder Ratten. Die könnten ja mal die beiden Leichen da fressen gehen. Ach, das sind sogar drei. Wir müssen doch bestimmt da durch die Tür. Die Flasche holen, auf die Leiche werfen, damit die Ratten denken, da gibt es was Schönes zu essen. Mal, mal testen. Habe ich die Scheißflasche extra nicht mitgenommen? So. Aha, das Spiel erklärt mir das, was ich gerade selber erklärt habe. Super. Interessiert die Ratten gar nicht. Hm. Wenn wir da jetzt aber schnell genug hinkommen, nehmen wir uns einfach so eine Leiche, schmeißen die da hin, tragen eine zweite mit, legen die daneben ab, machen das Ding kurz auf und gehen rein. Müssen wir mit gleichen Ratten füttern? Hat ja gar nicht geklappt. Egal, wir haben wir ja noch zwei zum Versuchen. hinter das Wasser gucken, aber Leertaste abspringen. Wir können es auch fallen lassen, geil. So. Oh. Also da ist ein Gang. Und da blinkt was. Kupferdraht. Oh, da können wir bestimmt einen mit abstechen. Ja, hier erwürgen, meine ich. Hinten sind. Äh. Auflösen. Ah. So. Dann haben wir wieder ein bisschen Gesundheitselixier. Ah, lass mal hier alles mitnehmen. Wir wissen ja jetzt, dass es keine Granate ist. Können wir dann auf R wieder benutzen. Da ist noch mehr Draht. U und Geld. Da sind wir als Verräter gebrandmarkt und als geflohen, aber naja. Also hier war doch aber auch mal irgendwas. Da oben ist auch irgendwas. Ah. Da ist die Sprengfalle für das Seil, das hier nicht ist. Haben sie vergessen anzubringen. So, versteckte Ausrüstung, ah, wieder ein Brief. Cool. Wahrscheinlich dauert das Nachladen mit dem Ding ewig. Schnellauswahl, aha. Haltet im Ausrad gedrückt, um mich Schnellauswahl zu öffnen. Aha, aha, aha. Schnellauswahl. Das sind verschiedene Pfeile, oder wie? Also wir haben jetzt 8 ausgewählt. Nee. Was? Nummer 2 ist ausgewählt. Wir haben davon 8 Stück. Ja, das ist aber ein bisschen doof erklärt. Brauchen wir gerade eine Leiche. Samuel. Aha. Der weiß noch nicht Samuel. Da ist schon wieder so eine scheiß Stolperfalle. Ja, ich hab die Idee. <lacht> oh, nicht geklappt. Wie kann man die nicht werfen? Oh Mann. eigentlich. Aber hier ist bestimmt voll wichtig, wenn wir das lesen und so. Kombination erforderlich. Und wo kriegen wir die denn jetzt her? Und wieso liegt hier ein Tresor rum? Aha. So. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Oder was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Ich werde dich finden. Dich nicht ewig verstecken, ah, den einen haben wir einen Kopf weggesprengt. Am so. noch ich nicht wer das ist aber erst mal ein bisschen Sachen hier. Nehmen. Weiß, dass du hier bist. Eine leiche hey, Kräuter, Beutel, Ja, ich weiß auch, dass ich hier nur Vogel und oben gucken. Ich werde dich finden, du Hexenfisch. Ah, da ist er. Ich weiß, dass du hier bist. Und da, wenn ihr daneben lieb ist. So. Erfahren: Flank, äh, Falkenangriff durchführen, was ein Falkenangriff Ja, ja. Mein bestimmt Flankenangriff, oder? Also wir müssen scheinbar zu irgendeinem so Samuel. Erzählen, als wäre eine Katze. Heute nehmen. Die Münzen brauche ich jetzt ja eh nicht mehr. Oh, Hopper Hopper. Wir sind voll geheilt. Hm. Samuel da. Jetzt wollen wir mal schauen, wie wir da hinkommen. Oh, Scheiße, ich habe die rechte Maustaste gedrückt. Äh, Kacke. Oh, ich wollte die linke Maustaste drücken. Also ich wollte mit dem Schwert angreifen. Oh nein. Hier mutierte Killerratten, schnell weg hier. Immer schön abbauen von den Ratten hier. ich. Wir sind verdächtig nah an der Straßenbahn. Die Leute bereits durch seine Hand. Er muss um jeden Preis gefangen oder getötet werden. Corvo, okay. hier drüben! Schnell, ich bin ein Freund! Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe Sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. An dem riesen gepanzerten Schiff vorbei oder was? Während wir auf der Flucht sind. Warten Sie, ich brauche noch einen Augenblick. Ne, wieso. So, dann... Mal los, alter Mann. Da war ein Wahl drauf. Das stimmt mit den Leuten nicht. Gegner irgendwie. Outsider-Schreine gefunden. Was für Dinger? Gemälde von Skolov gefunden. Wunden gefunden. Scheiße, das hat nur alles... Es gab 1010 Münzen. Niemanden getötet. Wer will denn sowas? Nein, guck mal, kein Zivilist dabei, kein Alarm ausgelöst. Leichen oder bewusstlose Personen entdeckt. Keine Sonderaktion erreicht. Geist nicht erkannt worden. Entehrt. Entehrt. Okay. Sondern also das immer so Miniabschnitte abschnitte Missionen? Das ist der Houndpitz Park. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten. Und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lord Regent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. wir haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen. Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Sieht gewaltig nach Hundekämpfen aus. Jetzt zum Lesen. Oh, hier lesen. Wie was? Irgendwas aktualisiert. Ja, bla. Jellies Anteil. Anonyme Nachricht, da? Die Müllen jetzt unser blödes Inventar voll aus und loswerden können wir ja auch nicht. Wir haben hier doch Waffen dabei. ja, ja ruhig mal ausrüsten hier. Oh, wir haben aber nur zwei Kugeln. Übungsbolzen, Handbolzen, Armbrustbolzen. So, der hat mir doch hier gezeigt. Ja, super, da wähle ich nur die Munition aus. Ah, cool. Ach, Scheiße. Warum ist denn das die linke Waffe auf der rechten Maustaste? Wer hat sich den Schwachsinn denn schon wieder einfallen lassen? Jetzt habe ich einen Fall verballert. Kann man die irgendwie wieder wegstecken? na ist Scheiße. Nee, wie waren hier Inventar? J, da, was auch immer. Ausrüstung. Ja, guck mal, ich habe doch hier so eine Dreckspistole. Können wir die nicht nehmen? Nee. Hä? Ah, was eine Scheiße. Ich habe die Pistole und hier auf Mausrad. Oder drücke ich jetzt zwei? Ja, jetzt habe ich zwei gedrückt. Ja, jetzt ist alles weg. Äh. Ach, man muss während man das blöde Mausrad hält. Und das ist ja sie Gut, wir haben nur zwei Kugeln, aber wenn ich und die linke Maustaste. Also, links drücke, weil ich schießen will. Greife ich ja wenigstens mit dem Schwert an. Aber richtig doof. Wenn wir mit dem Schwert angreifen wollen, müssen wir die linke Maustaste drücken. Das kann man doch bestimmt ändern, oder nicht? Das ist doch richtig dumm. Anna, Effekte Schwierigkeitsgrad. Spieloberfläche. Aber oh, warte, bestimmt Steuerung, wa? ja. So, hinten schleichen links, rechts. Wertangriff. Linke Maustaste. Ja, können wir das nicht tauschen? Ah, geht das? So. Also, wenn ich jetzt die rechte Maustaste drücke, ah, guck mal einer an. Jetzt wäre nur noch schön, wenn wir das Wert eigentlich in der linken Hand hätten. Ne? Aber ist cool, wir konnten es ändern. So, wir gucken uns hier erstmal um, bevor wir da reingehen. So, das ist nicht so ein komisches, verstecktes Zeichen. ne? Oder hinten an der Hauswand war auch noch eins. Ja, das war Spenden. Ist auch nur eine Krone. Hm. Weil eben haben wir ja ganz viele Sachen irgendwie nicht entdeckt. Nur mal schauen, dass wir hier auch diesmal vielleicht ein bisschen mehr entdecken. Also wer weiß, was das für Hunde sind, wenn die in so ein Ding angehalten wurden. Oh, guck mal, da leuchtet was blau. Schlüssel zum Hauen, Pitz, Pop erforderlich. Ja, den haben wir natürlich nicht. Ah, warte mal. Können wir da oben drauf? Achtung an alle Bürger. Sofern sie keine anderweitige Autorisierung besitzen, gilt die Ausgangssperre von Sonnenuntergang bis Aufgang. Missachtung führt zu Verhör und Haft. Als nötig. Vergessen Sie nicht, nur drastische Maßnahmen sorgen für Sicherheit. Ah, also da kommen wir nicht hoch. So scheint. Schade. Hä? Okay. So. Wie denn jetzt? Also... Dann kann man ja mit der Umgebung auch interagieren und alles. So, wir hören... ...arbeiten Sie rund um die Uhr. Stoßen Sie dazu. Sie werden Ihnen helfen, die Warenmörder der Kaiserin zu finden. Ja, jetzt gerade nicht. Unzerstörbare Tür. Mhm. Guck Willkommen mal. Im -Pub. Wie kann ich helfen? Hallo Sir, ich bin Wallace und das hier ist Cecilia. Wir wurden über ihr Kommen unterrichtet und werden unser Bestes tun, Ihnen bei Ihren Geschäften aus dem Weg zu gehen. Ja, Lydia ist auch eine Dienerin. Was? Ich sollte doch da reingehen. Was hölzen die mich dann denn voll? Blut vom Eis. Aha. Fraglich ist ja, ob man hier später auch irgendwas sprengen kann. Oh, guck mal da. Draht. Er steht Kupferdraht und angezeigt wird zehn Münzen. Okay, okay, okay. Mein Name wir jetzt die falsche das hat der hier Maussteuerung erstmal eingeschaltet. So, die Mission hier werden wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Gerne abonnieren, liken. Wir sehen uns dann. Er nächsten. Der Admiral wird Sie sicher bald kennenlernen wollen. War nicht einfach, Sie herzubekommen. Bei der nächsten Mission wieder. Das Spiel ist jetzt ein bisschen älter, was man an der Grafik sieht. Aber solange es ein bisschen Spaß macht, irgendwie geht das ja. Ich würde da keine Zeit vergeuden. Die Zeit ist recht knapp bemessen. Alter, wenn er mich noch einmal unterbricht, ne, liz ich in den Kopf ab. So, also machen wir einfach so. Dann ist das unsere Maske, sehen wir so aus? Dann hätten wir ja voll die coolen Augen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.